Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Ingrid Detloff und seit meinem HighConf Video vom Juni 2020 hat sich einiges verändert bei uns, vor allem auch durch das kürzlich erfolgte Update auf BigBlueButton Version 2.3. Inzwischen unterstütze ich im Bereich Personalentwicklung und internes Bildungsprogramm, wo wir vielfach HighConf nutzen für Lehrende und Beschäftigte und deswegen möchte ich hier einige wichtige Neuerungen kurz vorstellen. Wir befinden uns in einem Testraum mit fiktiven Teilnehmern und auf den ersten Blick fällt schon auf, dass zwei der Teilnehmer den Hinweis mobil erhalten haben. Das heißt, HighConf erkennt automatisch und zeigt auch an, wer mit einem Smartphone oder Tablet im Raum ist. Und das ist durchaus gut zu wissen für Lehrende, weil das für die Didaktik, zum Beispiel Bildschirmgröße und dergleichen, Anordnung der Features, einen Unterschied macht. Das heißt, das kann man jetzt hier erkennen. Das Nächste, was man sieht, ist, dass diese Webcam-Anordnung offensichtlich geändert wurde. Vorher hatten wir die quer oben, jetzt haben wir die hier links von der Präsentation und man kann sie sogar nehmen und verschieben, zum Beispiel hier nach rechts, wenn einem diese Anordnung persönlich sympathischer ist. Das gilt also nur für den eigenen Rechner und die eigene Session. Ja, weiterhin fällt auf, hier gibt es jetzt einen Hinweis, klicken Sie auf Mikrofon, um Ihre Stummschaltung aufzuheben. In der Tat, im heikonf raum habe ich zwar mein Mikro verbunden, aber derzeit ist es stumm geschaltet. Und Heikonf erkennt nun genau, dass ich spreche und trotzdem hier das Mikrofon stumm geschaltet ist und hält das für ein Versehen und möchte mich deswegen hier drauf aufmerksam machen. Das kann helfen, wenn man wirklich im Raum sprechen möchte, ist allerdings eher ein bisschen irritierend, wenn man jetzt zum Beispiel tatsächlich bewusst eine Pause einlegt mit dem Mikrofon, um ein Telefonat zu erledigen oder so etwas. Ja, eine nächste Neuerung, die sofort auffällt, das Handhebensymbol. Hier rechts unten ist komplett neu. Vorher ging das Ganze nur über die ähm, Statusoptionen und einzelne Teilnehmer. Ich fingiere das hier gerade mal. Wenn die ihre Hand heben, sieht man das nicht nur hier bei Silke Phone und Max Apple hier in der Teilnehmerliste im Icon, sondern neuerdings auch hier. Das kann man in den Benachrichtigungen vom Moderator hier abstellen, aber das ist eigentlich ganz nützlich. Das heißt, ich kann der Reihe nach jetzt hier die Personen dran nehmen, zum Beispiel auf Silke Phone klicken, dann wird deren Hand gesenkt. Und parallel sollte die jetzt sprechen. Das ist also technisch jetzt keine Audioverbindung oder etwas, sondern nur organisatorisch eben der Hinweis. Und ich kann dann der Reihe nach hier moderierend diese Liste abarbeiten. Was hier auf der obersten Ebene auch komplett neu ist, ist dieses Icon-Verbindungsstatus. Hier sieht man, ähm, ob Probleme bei Teilnehmern auch vorliegen. Dann wird das hier aufgelistet. Das ist sehr praktisch für Lehrende. Und ich kann hier, wenn meine Verbindung die eigene, also schlecht ist, meine eigenen Webcam-Anzeigen hier deaktivieren. Das heißt, wenn ich das hier mache, sind sofort alle Webcams bei mir in der Anzeige weg. Aber das spare ich mir jetzt mal für einen Augenblick. Das nächste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist der Bereich Präsentationen. Und da habe ich etliches vorbereitet. Sehr praktisch, man hat hier inzwischen eine Liste aller hochgeladenen Präsentationen der aktuellen Session. Bei uns ist es ja so, dass jeder heikon raum wieder geleert wird nach Beenden. Das heißt, vor jeder echten Session müsste man einige Minuten früher reingehen und seine Präsentationen hochladen, kann nun aber bequem zwischen diesen hochgeladenen Präsentationen wechseln, was sehr, sehr praktisch ist, denn teilweise dauert die Konvertierung hier in das interne Format doch sehr, sehr lange. Ich switche jetzt hier mal zur besseren Übersicht in die Kleine Präsentation zum Thema wichtige Neuerungen und Veränderungen. Einiges haben wir uns schon angeschaut, zum Beispiel Webcam-Anordnung und Meldung Verbindungsstatus und Handheben vereinfacht. Präsentation verwalten vereinfacht, hatte ich Ihnen auch schon kurz ähm, gezeigt. Im Hintergrund, was man erstmal nicht merkt, hat sich was Gravierendes geändert zum Thema Audio. Und zwar ist der Echo-Test sehr verkürzt inzwischen. Und manchen wird es gar nicht auffallen, man wird nicht mehr gefragt, können Sie hören, ja, nein. Also diese zwei grün-roten Icons, die doch manche noch ähm, in guter oder schlechter Erinnerung haben, die wurden jetzt übersprungen, das heißt, Heikon verbindet jetzt das Mikrofon automatisch im Hintergrund. Und wenn man etwas ändern möchte, muss man auf den Button Ändern, Audio, Beenden klicken. Ich tue das mal eben und da sieht man, wir haben hier auch verschiedene Mikrofone bei mir am Rechner. Das ist also meine persönliche Sicht. Ich habe einmal ein Mikrofon in der Webcam und einmal hier über die Audiobuchse. Und ich könnte jetzt hier sagen, ich wechsle das Mikrofon, ich möchte über die Webcam teilnehmen. Möchte ich natürlich nicht, weil das wäre die schlechtere Qualität. Lautsprecher, kein Gerät gefunden, muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Ich habe hier ein Headset daneben liegen und angeschlossen. Das ist schon okay. Möchte ich zurück zu diesem Audiotest? ja, nein, um da doch noch mal die Qualität vielleicht auch zu testen, muss ich tatsächlich hier auf Audio beenden gehen, nur dann erhalte ich noch mal diesen kompletten Test. Ich mache das mal eben, Audio starten mit Mikrofon. Im Übrigen, wir haben ja inzwischen auch eine Telefonschaltung hier mit drin, das ist ganz nützlich, aber das mache ich jetzt hier gerade nicht. Und dann dauert es ein wenig, bis hier die ähm, Audioverbindungen im Hintergrund gesucht werden. Je nachdem, wie frequentiert hi Conf ist, das kann auch das ein bisschen, auch ein bisschen länger, länger dauern. dauern. Und das, und das ist das, mit dem Sprechen Sie, Sie ein einfach und dann hören Sie sich selbst ein. Das ist genau die Geschichte, die inzwischen übersprungen wurde. Gut, ähm, auch noch interessant zu wissen, wir haben hier diese wunderbare Funktion Gruppenräume erstellen, früher Breakout Rooms. Da war das ja auch so, dass man jedes Mal den Echotest machen musste. Muss man jetzt nicht mehr, die Audioverbindung wird rein und raus aus den Gruppenräumen automatisch gesetzt. Also auch hier eine kleine Neuerung, die recht günstig ist. Als Nächstes möchte ich Ihnen kurz den Bereich Umfragen vorstellen. Da hat sich nämlich sehr, sehr viel getan. Man sieht schon hier auf den ersten Blick, dass es mittlerweile die Möglichkeit gibt, die Frage hier mit zu integrieren. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber bisher gab es das nicht. Sie erinnern sich, bisher konnte man nur diese ABCD-Variante hier verwenden die ich jetzt uns auch mal aktivieren werde, dann sehen Sie den Unterschied, dass man hier nämlich editieren kann inzwischen. Und man könnte auch sagen, ich brauche noch mehr Antworten oder weniger Antworten. Ich starte diese Umfrage mal. Und dann passiert das Gleiche wie früher. Der Dozent, die Dozentin sieht nicht hier rechts auf den Folien die Umfrage. Das wird nur bei den Teilnehmern angezeigt. Ich sehe aber, wer hat schon abgestimmt, wer hat wie abgestimmt. Und ich zeige das gerade nochmal aus ähm, Nutzersicht. Ich schiebe mal eben das rüber hier, das Bild. Und ich bin jetzt hier als Thomas Krom gerade drin und würde sagen, ich stimme ab. Budel. Das wäre also hier die Teilnehmersicht. Die schiebe ich mal wieder raus. Und in Dozentensicht merkt man, aha, einer hat er abgestimmt und gesagt Moodle. Dann lasse ich die anderen hier auch gerade nochmal abstimmen. Und wir sehen, Susanne Explorer hat bisher noch nicht sich gemeldet, aber die anderen haben hier folgendermaßen abgestimmt. Umfrageergebnisse veröffentlichen ist, wie gehabt, rechts unten hier auf der Folie. Da hat sich also nichts geändert. Aber, was wirklich wichtig ist zu wissen, diese veröffentlichten Umfragen, wenn ich die jetzt hier wegnehme, über Anmerkung zurücknehmen, landen trotzdem dauerhaft im Textchat. Und das ist wirklich gut zu wissen. Das heißt, jeder kann im Raum überspeichern, Kopieren, den Textchat speichern und auch diese Umfrageergebnisse. Man sieht hier auch noch die Frage- und die Umfrageoptionen aufgelistet. Das ist also etwas anders detailliert, als es auf den Folien war, aber eine sehr nützliche Sache. Eine etwas versteckte Neuerung sind die sogenannten Smart Slides. Ich schalte nochmal zurück in unsere Default-Präsentation. Vielleicht ist dem oder der einen anderen schon aufgefallen, hier steht jetzt plötzlich EG für Schnellumfrage. Das heißt folgendes, HIGHCONF prüft hochgeladene PowerPoint-Folien im Hintergrund automatisch darauf, ob da möglicherweise eine Frage-Antwort-Situation vorhanden ist und versucht diese dann technisch zu interpretieren und umzusetzen in eine technische HIGHCONF-Umfrage. Das klappt nicht immer, weil erstens muss man wissen, dass es diese Funktion gibt und zweitens muss die Syntax stimmen. Und hier sieht man eben, dass Heikompf das nicht so wirklich verstanden hat, hier so ein EG draus macht und ja. denkt, okay, da ist jetzt so eine AB-Umfrage. Also diese AB-Umfrage macht jetzt wenig Sinn. Ich klicke trotzdem mal eben teilnehmerseitig hier auf Optionen drauf, damit was passiert. Umfrageergebnis veröffentlichen. Also Sie sehen. Nur dadurch dass, dadurch, dass ich hier drauf geklickt habe, ist diese Umfrage in Gang gesetzt worden und ist auch voll funktionsfähig. Natürlich habe ich jetzt mal ein sinnvolles Beispiel auch vorbereitet und das möchte ich mit Ihnen gerade mal durchgehen. Und zwar hier ein Beispiel für eine ABCDE-Abfrage. Das wurde auch genau richtig erkannt. Also die Syntax sieht so aus, in PowerPoint schreibe ich die Frage hin. Und dann kennzeichne ich entsprechend die Antwortmöglichkeiten. Also entweder mit Punkt oder Klammer hier und den Buchstaben funktioniert das ganz gut. Auch hier klicke ich nochmal eben drauf und zeige hier, was die Teilnehmer hier abstimmen. Umfrageergebnis veröffentlichen und wir erinnern uns, das Ganze landet ja im Textchat. Allerdings, wenn wir jetzt mal in den Textchat gehen, sieht man, dass hier bei diesen ähm, Smart-Slide-Umfragen, diesen Schnellumfragen, nicht die Frage dabei steht. Da sind wir wieder bei der alten Situation. Das heißt, ob das den Teilnehmern dann noch viel nutzt, sich zu erinnern, ähm, na, was war hier eigentlich die Frage, ist eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall sollte man das wissen. Weitere Fragemöglichkeiten sind richtig und falsch, die hier angezeigt werden. Ja, nein, von dieser Syntax her. Und man kann auch mehrere auf einer Folie kombinieren. Wenn man dann hier draufklickt, kann man auswählen, welche man hier dozentenseitig auch starten möchte. Und damit wechsle ich wieder zurück zu meiner Folie Veränderungen. Und wir schauen uns jetzt als nächstes die Whiteboard-Berechtigungen an. Die sind deutlich flexibler geworden. Ich kann jetzt hier nämlich bei jeder einzelnen Person sagen, Zugriff auf Whiteboard erlauben. Ich gebe das mal hier der Susanne Explorer und sie sehen, die erhält ein Icon, so ein Stift-Icon hier in der Teilnehmerliste und in dieser ähm, Panelliste wird durchgezählt, wie viele Leute haben denn aktuell die Berechtigungen. Also ich könnte jetzt hier auch noch sagen, Thomas Krom soll das noch bekommen, dann sind schon zwei Leute. Sie erinnern sich, vorher gab es nur diesen Mehrbenutzermodus, alle oder keiner, außerhalb eben natürlich dem Präsentator, der hier immer die Schreibberechtigungen hat. Also das ist deutlich flexibler und übersichtlicher geworden. Und hier diese Handballenerkennung, die ist für ähm, Touchscreens gedacht. Das kann ich Ihnen jetzt hier gerade leider nicht zeigen. Ansonsten probieren Sie es einfach mal aus. Bei den geteilten Notizen, ich rufe sie mal eben auf, kann man ja schon vorstrukturieren ähm, vor Beginn der Sitzung, was ganz sinnvoll ist. Hatte bisher aber das Problem, dass man überhaupt nicht weiß, wer schreibt da gerade, weil alle im Raum dürfen standardmäßig. Sofort schreiben. Also das muss man organisatorisch regeln, ist auch jetzt noch so, nur gibt es jetzt eine Neuerung. Ich gehe mal hier als Thomas Krom rein und sage, unsere Ergebnisse sind folgende. Wir sehen, da wird der Name mit angezeigt. Genauso, wenn ich jetzt hier stellvertretend mal die Susanne Explorer was schreiben lasse. wird auch hier der Name angezeigt. Das heißt, das ist extrem nützlich, dass man zumindest beim Live-Schreiben sieht, wer beteiligt sich da gerade. Ist das einmal beendet, das Schreiben, sieht man es leider nicht mehr, aber währenddessen sieht man wenigstens, wer sich hier gerade wie beteiligt. Ich schließe das mal wieder. Und apropos Beteiligung, da gibt es ja eine Menge Möglichkeiten in HIGHCONF über Audio, über Webcam, also normalerweise natürlich nicht hier über diese bunten Bilder, aber ich habe ja keine echten Teilnehmer, deswegen die Farben. Ähm, ja, man hat die Möglichkeit über den Textchat, über die Statusoptionen sich zu beteiligen, jemanden die Präsentationsrechte zu geben oder die Freigaberechte, wir haben die Gruppenräume, ja, also da gibt es eine Menge, Menge Möglichkeiten. Es gibt jetzt eine neue Möglichkeit, vielleicht um auch so ein bisschen aufzulockern und zwar zufälligen Teilnehmer auswählen. Zufälligen Teilnehmer auswählen heißt folgendes, alle im Raum sehen genau dieses Fenster, was ich jetzt hier sehe. Das heißt, man könnte eine Frage stellen und dann zufällig sozusagen auslosen, wer darauf antworten möge. Ich kann hier auch mehrfach draufklicken und dann wechselt das inzwischen, hat den Vorteil, dass eben hier niemand bevorzugt oder benachteiligt wird. Gerade bei großen Gruppen macht das sicherlich Sinn und manchem didaktischen Setting. Abschließend möchte ich noch auf eine eigentlich schon alte Sache hinweisen, und zwar das Herunterladen von Präsentationen. Eine recht versteckte, aber doch nützliche Funktion, und wenn man das Herunterladen genehmigt hat, hier über Präsentationen verwalten und klick auf dieses Download-Symbol, dann kann man hier auch switchen, zum Beispiel in diese Präsentation. Und spannend ist, ich schiebe mal eben rüber, hier die Teilnehmerin Susanne Explorer. Diese Teilnehmer bekommen automatisch einen Hinweis, nicht nur aktuelle Präsentation und Name, sondern den Download-Link. Ja, und Sie sehen schon, habe ich das Ganze heruntergeladen bei mir lokal. Ich schiebe es mal wieder zurück. Das heißt, das ist eigentlich nicht mehr zu übersehen, diese Download-Möglichkeit, im Gegensatz zu diesem kleinen Icon, was ja sonst lediglich dazu dient, eben den Download anzuzeigen. Okay, das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und probieren Sie einfach mal einiges von dem Gezeigten aus. Das ist sehr spannend und vieles ist sehr, sehr nützlich.